Halten Sie Ihre Zahnbürste fest, denn gleich geht es um das Ende der Welt. Ja, wir Christen beten darum, jedes Mal, wenn wir in unserem Lieblingsgebet »Dein Reich komme« sagen. Und trotzdem lieben wir unsere Welt und leben gerne hier. Das geht doch gar nicht, oder? Oh doch, ich glaube sogar, dass das nicht nur geht, sondern dass es uns am Leben erhält und dass diese Welt schon x-mal geendet hat. Und meistens tut sie das ganz leise und unauffällig. Diese Welt heißt in der Bibel Kosmos. Und das ist nicht unser Planet, sondern die Weltordnung, in der wir es ganz normal finden, dass irgendwo weit weg von uns Leute verhungern oder entrechtet werden. Dass die lautesten Schreier sich auch hier durchsetzen, weil wir uns nun mal vor lauter Angst dumm machen lassen, und dass immer einer verlieren muss, wenn ein anderer gewinnen soll. Diese Welt lebt von bestimmten Regeln. Und sie endet jedes Mal, wenn jemand diese Regeln bricht. Wenn einer zugunsten der Schwachen schummelt, Verfolgte in Sicherheit bringt, Angefeindete verteidigt, Traurige tröstet, respektlos liebt und verschenkt, was er teuer verkaufen soll. Bei jedem guten Wort, das wir sagen oder hören, endet diese Welt und fängt das Reich Gottes an. Um dieses Ende und diesen Anfang bete ich mit jedem Vater unser, weil ich nicht genug davon kriege, wie Leute die Logik der Macht aushebeln, wie wir Ängste abwerfen und fröhliche, mutige, bekennende Gutmenschen dumpfe Bosheit mit Vernunft besiegen. Und wenn Sie jetzt schmunzeln und sagen, diese Pfarrerin ist nicht ganz von dieser Welt, bedanke ich mich für Ihr Vertrauen. Ein größeres Lob könnten Sie ja kaum aussprechen, auch wenn ich nicht sicher bin, dass ich das wirklich verdiene. Denn das genau ist unser Auftrag, der Christinnen und Christen und aller anderen Menschen, die an etwas Gutes glauben. Für dieses Gute einzustehen, miteinander und füreinander zu leben und mit Worten und Taten, der Anfang der Liebe und das Ende der Welt zu sein.